Guten Morgen, das Thema Abnehmen und Zunehmen ist ja für ein Großteil der Bevölkerung ein lebensbegleitendes Thema, weil sie keinen natürlichen Zugang zu sich gefunden haben und auch da viele nicht die Möglichkeit hatten in ihrer Kindheit gesund und natürlich unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen eben das Gefühl für, diese, für die Nahrungsaufnahme für die Natürlichkeit zu bekommen. Und da beobachte ich immer bei den aktuellen Studien und Forschungsergebnissen auch immer die Studien besonders interessiert, die sich mit den biochemischen Prozessen der Ab- und Zunahme beschäftigen und vorige Woche wurde eine Studie der Universität Chicago im Journal Sleep veröffentlicht. Den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox, der mein Interesse geweckt hat. Und zwar wurde der Einfluss des Schlafs auf das Cannabinoidsystem untersucht. Das Cannabinoidsystem, dessen Name sich von der Cannabispflanze abgeleitet hat, ist noch nicht so intensiv erforscht. Es handelt sich bei diesem System um einen Teil des Nervensystems, was durch eigenständige Rezeptoren und entsprechende nachfolgende Reizverarbeitung als eigenes Subsystem des Nervensystems innerhalb der Biochemie betrachtet wird. Die funktionelle Bedeutung dieses Cannabinoidsystems ist entsprechend eben noch nicht komplett aufgeschlüsselt, aber auf Grundlage der Rezeptoren und wie diese Reize dann verarbeitet werden kann man schon zumindest sicher sein, dass dieses Subsystem äh, mit dem Schlaf, dem Immunsystem und wahrscheinlich auch mit den Lern- und Bewegungsprozessen assoziiert wird. Also Oh Wunder, äh, ja, ganzheitlich wirksam ist. Ne? Aber da in der Forschung eine induktive Beweisführung einfacher ist und äh, damit auch dann schneller Erfolge feiern kann und das ist nicht unwichtig, äh, jede Universität muss entsprechende Anzahl von Studien generieren, um diese Forschungsgelder zu bekommen. Äh, ja, rollt man äh, das Feld äh, dann entsprechend von dieser Seite immer auf. Aber interessant ist das allemal, gerade wenn Studien durchgeführt werden, äh, deren Ergebnisse sofort praktisch Nutzen für unser Leben haben. Und in dieser Studie, da stelle ich sie euch auch vor, wird ein elementarer Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewichtszunahme bestätigt. Und nicht nur eine Korrelation, sondern auch eine Kausalität stark vermutet. Und, äh, ja, und dass diese Zusammenhänge eben auch auf die Überwindung von Ängsten zum Beispiel angewendet werden können. bzw. auch schon in Tierversuchen angewendet wurden. Ich versuche das auch recht einfach und plastisch wiederzugeben, da es ja dem meisten nur um die Quintessenz geht. Da der Hinweis an die die etwas biochemisch versierter sind, dass ich jetzt bewusst pauschalisieren. Also das Cannabinoidsystem wird durch zwei Rezeptoren aktiviert in erster Instanz, das ist das CB, den CB1 und den CB2. Die CB1 Rezeptoren die finden sich in den Nervenzellen und die CB2 Rezeptoren auf den Zellen des Immunsystems. Wenn diese Rezeptoren aktiviert werden, wird entsprechend das ganze Cannabinoidsystem aktiviert. Diese Aktivierung kann zum einen ja von außen also exogen als auch endogen erfolgen. Von außen wäre zum Beispiel der Konsum von Marihuana zu nehmen. Aber und da kommen wir zu dem Experiment wird nämlich nun nachgewiesenermaßen durch den Schlaf der Serumspiegel des Endocannabinoid 2 Aracidonylglycerol beeinflusst. Dieses körpereigene Cannabinoid erreicht nachmittags seinen höchsten Punkt und wird nachts nur in geringem Maße ausgeschüttet. Bei Schlafentzug stellten dann die Wissenschaftler ja, einen durchschnittlichen Anstieg dieses Cannabinoids fest und, äh, ja, und damit wie wir ja nun wissen eine, eine erhöhte Aktivierung des gesamten Cannabinoidsystems vom Rezeptor bis hin zu den ausgelösten funktionalen Kanälen. Also nochmal, weniger Schlaf bedeutet eine erhöhte Aktivierung des Cannabinoidsystems. Was bedeutet das denn wenn das Cannabinoidsystem aktiver ist? Das bedeutet zum einen natürlich dass man schläfriger wird, was ja vollkommen logisch ist wenn man weniger schläft, dass die Natur so eingerichtet hat, dass, man, dass, äh, ja, dass dann unser Körper in dem Fall jetzt das System, äh, aktiver wird und uns animiert mehr zu schlafen äh, und weiterhin ist es schmerzlindernd und es ist und da kommen wir zum Punkt, ein signifikanter Anstieg des Hungergefühls damit assoziiert. Das bedeutet durch diese Untersuchung, dass der ausbleibende Schlaf quasi endogen das Cannabinoidsystem aktiviert und damit zeigt, dass Menschen, die nicht ausreichend schlafen oder andersrum, dass Menschen, die ausreichend schlafen, weniger Probleme beim Abnehmen haben bzw. dass wenn man nicht jeden Tag ausschläft, man es schwerer hat sein Gewicht auf natürliche Weise zu halten, da man ja, mit, mit, mit einem durch das Cannabi, äh, Cannab, äh, Cannabinoid System ausgelösten Hunger äh, ja, quasi immer zu kämpfen hat, obwohl dieser ausgelöste Hunger ja nicht natürlich, ein natürliches Hungergefühl ist, sondern er ist äh, quasi endogen generiert wird durch Schlafentzug. Also einmal mehr erkennt ihr hier, wie wichtig es ist, wirklich jeden Tag auszuschlafen. Und da gibt es kein Gegenargument. Wenn du, wenn du dich früh vom Wecker, äh, vom Wecker wecken lassen, lassen musst, na, dann äh, unnatürlich aufstehst, dann ist das für deine Gesundheit nicht optimal. Und du solltest ja, deinen Rhythmus überdenken. Und ja, zum Beispiel eher ins Bett gehen. Das ist so trivial. Geht einfach ins Bett. Ja, aber es ist genauso. Lieber etwas Puffer einbauen und früh dann noch etwa die, die eventuell zu viel vorhandene Zeit mit etwas Qigong oder Meditation verbringen ähm, oder sich am Sack kratzen, je nachdem, äh, als, als dass man äh, früh sich wecken lassen muss. Jeder Mensch kann ausschlafen, wenn er es will, aber jeder setzt halt seine Prioritäten. Zum Beispiel, dass er abends noch die Champions League <lacht> schauen möchte oder das Gefühl hat, äh, ja, dann nichts mehr vom Tag zu haben, weil er schon so lange gearbeitet hat und wenigstens den Abend genießen will. Aber ganz ehrlich, solche Menschen müssen sich dann auch um die Schädlichkeit des abgebrochenen Schlafs keine Sorgen machen, denn wer seine Arbeit nicht gerne macht, aber sie trotzdem macht, weil er denkt, dass es keine andere Möglichkeit für ihn gibt und er eine gewisse Notwendigkeit darin sieht seinen Lebensstandard zu finanzieren, der hat massivere und vor allem auch ganzheitlichere Probleme was seine eigene Gesundheit angeht als den fehlenden Schlaf. Der ist einfach im Laufrad der Konditionierung gefangen und muss dort ansetzen. Nur die Menschen, die bereits die Wichtigkeit eines bewussten Lebens erkannt haben, und das hoffe ich, dass es die meisten von euch sind, bewusst bedeutet reflektiert und nicht zwangsweise ökologisch oder, oder sonst irgendwas. Und das sage ich auch immer wieder, auch da verweist zu meinem entsprechenden Video oben in den Infokarten, was Bewusstheit überhaupt ist. Und ja, die, die das sozusagen auch willens und fähig sind, das zu leben, nur diese Menschen, die können dann mit dieser Info von heute auch wirklich etwas anfangen und wirklich jeden Tag auch ausschlafen. Es gibt wirklich ja, nur eine Zeit im Leben eines Menschen, wo ich das sage ich mal, ähm, wo, ich, wo ich sagen würde, nein, da geht's nicht nicht. Wo das auch nicht möglich ist, dass man mal ausschläft. Und das ist die Zeit, in der man Babys hat. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Natur hat auch in dieser Phase wahrscheinlich natürliche Mechanismen in euch integriert, die euch in irgendeiner Form davor schützen. Also ja, aber das ist so die einzige Ausnahme, die mir einfällt. Also Message des heutigen Tages jeden Tag komplett ausschlafen und seinen Tages- und Arbeitsrhythmus daran anpassen. Und ja, und dann kann man leichter abnehmen bzw. zunehmen, je nachdem, wo man sein, seine Probleme vielleicht hat. Ähm, also na gut, leichter zunehmen ist falsch. Man, wenn man zunehmen möchte, also heißt, wenn man eine, eine, eine Störung hat, die man nicht zunehmen kann, dann bedeutet das, weniger schlafen, sich oft wecken lassen. Interessanter Ansatz. gibt ja auch viele, die damit Probleme haben. Und, aber wenn man wie wahrscheinlich die meisten einfach äh, abnehmen möchte oder ein normales Gewicht halten, äh, ja, dann ver vermindert man dieses unnatürliche Hungergefühl wenn man ausreichend schläft. Ne? Auf jeden Fall ein sehr interessanter Zusammenhang generell zwischen Schlaf und Gewichtszunahme aufgrund des Cannabinoidsystems. Ich hoffe, ich konnt, ihr könntet aus diesem Video etwas mitnehmen und ja, die, die Zeit äh, des Anschauens des Videos hat sich gelohnt. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare zu euren Erfahrungen und natürlich auch eure Meinung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.